Heute zeige ich euch, wie ihr sogenannte Splitterbrötchen mit der selbst hergestellten Hefe selber macht. Und ich wünsche euch unheimlich viel Spaß bei dem Video. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute zeige ich euch nach einem Rezept des YouTubers Clemens Berlin, wie ihr Splitterbrötchen selber macht. Es handelt sich hierbei um Brötchen mit einem Plunderteig, die wirklich sehr lecker sind und bei mir seht ihr, wie ihr sie ganz leicht mit Hefewasser backen könnt. Als allererstes habe ich jetzt in meine große Schüssel Mehl, Zucker und Salz hineingegeben und jetzt kommt die Zutat, um der es sich alles auf diesem Kanal dreht, das Hefewasser, also die selbst hergestellte Hefe und solltet ihr neu auf diesem Kanal sein, dann guckt mal oben rechts unter dem i, da verlinke ich euch alles Wissenswerte hierzu. Nun kommen noch die Butter und das Kurkuma und zum Schluss noch das Wasser. Das Rezept habe ich von dem YouTuber Clemens Berlin, den verlinke ich euch natürlich auch nochmal hier unten. Der hat das Rezept natürlich ohne Hefewasser gemacht und das sieht so toll bei ihm aus. Und dann dachte ich, ein paar von euch haben sich das gewünscht und dann dachte ich, ja gut, dann mache ich das selbstverständlich gerne. Den Teig habe ich jetzt so circa 10 Minuten geknetet, so dass er schön geschmeidig wurde und stelle ihn dann erstmal in einer meiner Pyrex Schüsseln zur Seite. Während der Teig sich ein bisschen ausruht, nehme ich die 100 Gramm Ziehbutter. So nennt sich die Butter, die man bei einem Plunderteig in den Teig hineingibt, also hineinzieht. Deswegen dieser komische Name. Und ich habe eine bemehlte Arbeitsfläche und das ist so ein richtig dickes Stück. Und wenn ihr da so ein bisschen mit dem Nudelholz beigeht, dann klappt das eigentlich ganz gut. Gerade bei diesen Temperaturen geht das sehr schnell und zwar ist der Plan, dass man die so ein bisschen flach macht, so circa quadratisch ausrollt, der Teig wird dann da umschlossen und die Butter wird da in mehreren Schichten hineingearbeitet. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und teilt es, damit noch ganz viele hiervon erfahren. Und wenn ihr mehr über das Backen und das Herstellen der natürlichen Hefe wissen wollt, dann abonniert natürlich den Kanal und aktiviert die Glocke, dann erfahrt ihr immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. Und warum solltet ihr überhaupt eure hefe selber herstellen die gibt es ja mittlerweile endlich wieder im supermarkt zu kaufen das ist ganz einfach sie ist viel gesünder und bekömmlicher für euch außerdem ist gebäck mit dem hefewasser viel besser für euch zu verdauen da diese footmaps die sonst äh, bei teigen nicht abgebaut werden hier ganz schnell weg sind und ganz viele berichten mir in den kommentaren wie viel besser sie jetzt das gebäck wieder vertragen also Unbedingt etwas ausprobieren, es macht unheimlich viel Spaß und schmeckt so viel besser. So die Einziehbutter habe ich jetzt fertig vorbereitet, jetzt nehme ich mir noch mal den Teig vor und den werde ich jetzt ein wenig quadratisch ausrollen. Das geht immer am besten, wenn ihr den Teig schon so ein bisschen faltet und zwar so ein bisschen ähm, als würdet ihr Spannung aufbauen wollen, aber in dem Fall ist das gar nicht notwendig. So und dann rolle ich ihn ein bisschen aus. Wichtig ist, dass ihr immer ein bisschen Mehl da habt, macht nicht zu viel, aber so ein bisschen. Und wenn ihr übrigens noch die genaue Beschreibung braucht von dem Rezept und natürlich die Zutatenliste. Wie immer habe ich die unten unter diesem Video eingetragen, ebenso das Küchenequipment, mit dem ich arbeite. Vielleicht ist da ja etwas dabei, wo ihr sagt Mensch, das ist ja eine tolle Idee, das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann freue ich mich wie immer auf eure Kommentare. Lasst es mich da bitte gerne wissen und auch wenn ihr Wünsche habt, wie bei diesem Video, das war ja auch ein Wunsch von Abonnenten hier an mich gerichtet, dann hinterlasst es mir auch gerne in die Kommentare. Ich gehe da immer gerne drauf ein, denn nur wenn ihr das Gebäck habt, was ihr auch machen wollt mit dem Hefewasser, dann macht ihr es auch gerne und das ist ja das, was ich gerne mit diesem Kanal bewirken möchte. So, hier habe ich jetzt die Butter, ich befreie das noch so gut wie es geht vom Mehl. So drück's noch ein bisschen an, das ist ein sehr feines Stück geworden, nicht so wie bei meinen Croissants oder bei den Franzbrötchen. Die Videos hierzu verlinke ich euch, denn damit wird auch mit einem Plunderteig gearbeitet und da habe ich jeweils eine andere Methode verwendet. Das heißt, guckt euch das mal an, je häufiger man einen Plunderteig macht, umso einfacher ist es und es macht unheimlich viel Spaß, das mal selber auszuprobieren. Und geschmacklich ist das wirklich ein Riesenunterschied. Gerade bei den Croissants habe ich das festgestellt, wirklich unheimlich lecker. So, zugeknipst habe ich die Enden, damit die Butter da auch nicht hinausläuft, also richtig schön fest zusammendrücken. Und dann rolle ich den Teig aus und dann geht es jetzt an das Falten, das sogenannte Tourieren. Das wird jetzt insgesamt dreimal gemacht. Normalerweise müsste man den Teig immer mal wieder in den Kühlschrank stellen. Ich habe das aber jetzt so gemacht, wie der Clemens Berlin in seinem Video das getan hat. Der ist ja Profi Konditor, wenn ich das richtig äh, auf dem Schirm habe und äh, das sah so leicht und einfach aus. Da dachte ich, Kühlschrank, wer braucht den denn, das ziehen wir jetzt so direkt durch. Also dreimal gefaltet, wieder ausgerollt und gleich weiter und auch wenn euch da etwas schief geht, die Butter ein bisschen ausläuft oder sonst irgendwie was ist. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Es ist toll, wenn man sieht, dass es was Selbstgebackenes ist. Und wenn ihr merkt, wie toll das Ergebnis geschmacklich schon alleine wird, dann probiert ihr das sicherlich immer häufiger aus. Denn es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob ihr das Gebäck mit einer gekauften Supermarkthefe macht oder mit dem selbstgemachten Hefewasser klar ich habe gut reden ich mache ja auch den kanal dazu ich meine das aber wirklich ganz ganz ehrlich also meine familie und ich wir sind immer noch nach jahren erstaunt wie viel besser das gebäck schmeckt und wie viel besser es auch zu vertragen ist so hier die zweite runde und dann hatte ich das gefühl das ist ein bisschen kompakt ich habe eine kleine pause gemacht habe das in meine pyrex schüssel gegeben und dann einmal abgedeckt normalerweise habe ich passende deckel dazu aber hätte ich den drauf gemacht, hätte es in den Teig so eine unschöne Einkerbung gegeben von dem Deckel und deswegen habe ich da jetzt mal mein Bienenwachstuch genommen, was ich drum lege. Das war an dem Tag ein bisschen störrisch, vielleicht war ich auch einfach ein bisschen ungeduldig. Und dann stelle ich das Ganze einfach mal ein bisschen zur Seite. So zwei, drei Stunden später hat der Teig sich schön entspannt und dann habe ich noch die dritte Tour gemacht. Hier könnt ihr es sehen und ihr braucht schon fast kaum mehl also der teig lässt sich wirklich super verarbeiten habt ihr splitterbrötchen schon mal gemacht und kennt ihr die für mich waren sie wirklich gänzlich neu ich komme ja aus dem norden deutschlands und ähm, ich kenne natürlich die kieler brötchen und die Franzbrötchen. aber die splitterbrötchen das war wirklich neu für mich und ich hoffe ich habe das wirklich richtig gemacht ich habe mir wirklich sehr viel mühe gegeben Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie es bei euch gewesen ist, ob ihr das schon kanntet. Ich bin da sehr gespannt und freue mich immer über eure Nachrichten. So, das ist jetzt auch schon das schwerste gewesen. Also ab wieder in die Schüssel abdecken und gehen lassen bei Zimmertemperatur. Und da bin ich mir jetzt im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, ob das so richtig war, weil eigentlich geht es schneller mit Zimmertemperatur. Dadurch wird der Plünderteig aber ziemlich weich. Und da ist die Frage, ob man das Rezept nicht anders macht und vielleicht so 12 bis 24 Stunden dann in dem Kühlschrank aufgehen lässt. So, hier ist jetzt das fertige Stück, ist schön aufgegangen. Beim Rausnehmen seid vorsichtig. Also bei mir hat, ist der Teig wirklich sehr geschwommen. Hier könnt ihr es nochmal sehen, aufgrund der Wärme. Deswegen, ich werde das nächstes Mal ausprobieren, das in den Kühlschrank zu stellen. Und macht dann noch einen Kommentar hier unter diesem Video und werde euch dann informieren, wie das dann gelungen ist. Und weil er so am Schwimmen war, habe ich das dann einfach nur noch mit der Hand ein bisschen flach gedrückt. Und der Clemens Berlin hatte da jetzt neun Stückchen draus gemacht. Das finde ich ein bisschen groß bei meinem Teig jetzt. Deswegen habe ich mich da ein bisschen umentschieden. Also hier habe ich das noch genauso wie er gemacht. In drei Stücke gemacht und er hat danach das dann auch quer dreimal gemacht. Also neun Splitterbrötchen sind hier rausgekommen. Das wollte ich ein bisschen kleiner haben und deswegen habe ich ein paar Einkerbungen mehr gemacht und bei mir sind es dann 15 geworden. Aber die Größe könnt ihr natürlich selber diktieren und entscheiden. Das ist ja das Schöne bei selbstgemachten Gebäck. So und dann einfach richtig kräftig durchstechen. Ihr seht, das ist ziemlich einfach zu machen. Ihr könnt selbstverständlich auch eine, ein Messer nehmen. Da bin ich immer vorsichtig, ich habe ziemlich scharfe Messer und ich möchte meine Arbeitsfläche nicht unbedingt zerkratzen. Das muss ja nicht sein, deswegen nehme ich da immer gerne die Teigkarte. So schön ordentlich jede Schicht durch und dann ist es ziemlich einfach. Ihr nehmt euch so ein Brötchen, guckt mal, ist richtig schön geworden, also ich bin sehr stolz, wie immer, war mein erstes Mal und dann rolle ich das nur ein ganz kleines bisschen und lege die zur Seite. So ich mit allen Brötchen. Das muss auch wirklich gar nicht super rund sein, das ist überhaupt nicht notwendig, sondern nur so ein bisschen und dann zieht ihr das in der Mitte, macht ein Loch dran und die linke und die rechte Seite schiebt ihr dann in dieses Loch hinein. Ich zeige euch das gleich nochmal. So, also auseinanderziehen, Finger durchstechen. Und die eine und die gegenüberliegende Seite da hinein und das geht dann auf das Backblech. Ich finde das eine ganz tolle Sache, super Idee. Vom Teig her kam mir das beim Durchstechen so ähnlich vor wie die Quadlammer. Verlinke ich euch auch nochmal oben rechts. Hier ist das Ergebnis wirklich traumhaft schön. Ich habe die Brötchen im vorgeheizten Backofen mit Unter- und Oberhitze bei 230 Grad ca. 10 Minuten mit einer Schale Wasser gebacken, habe sie beim Eingehen noch besprüht und dann nochmal 8 bis 10 Minuten ohne Wasser. Ich bin wie immer gespannt wie es euch gelingt und sende euch ganz viele liebe Grüße, eure Emma.